wenn die noch so gute Vertriebszahlen liefern, guck mal genau, wie die das tun. Ähm, wer von euch Netflix hat, kann gerne mal Versicherungsvertreter 1 und 2 sich anschauen. Äh, ja, Da ging es um guten, erfolgreichen Versicherungsvertrieb von Lebensversicherung und Krankenversicherung. Äh, das ging dann so lange gut, bis es nicht mehr gut ging. Aber trotzdem sind da sehr witzige Szenen drin, wo... Äh, Versicherungsvorstände auf Bühnen stehen und sich dafür feiern, dass sie diesen tollen Vertriebspartner haben. Nachher kam dann aber raus, dass das nicht so ganz koscher war und dann sagen natürlich alle, oh, ich weiß auch nicht. Zahlt aber alles auf die Marke ein und auf den Eindruck, den so ein Unternehmen beim Kunden hinterlässt. Deswegen ein bisschen aufpassen, warum sind meine besten Vertriebspartner die besten? Was machen die wirklich? Machen die Sachen, die mir nachher auf die Füße fallen, die meinen Marke beschädigen? Vielleicht. Mehr zum Thema Kundenbeziehung findest du im kostenlosen Blickwinkel Kunde -Club.